Liebe Kerstin, das ist eine sehr häufige Frage von Eltern mit Kindern im Alter von acht oder neun Jahren. Leider gibt es darauf keine allgemeingültige Antwort. Mit einem Smartphone kann man viele tolle Sachen machen, das ist bestimmt reizvoll für Ihre Tochter. Allerdings kennen Sie Ihr Kind am besten und können einschätzen, inwiefern ihr eine eigenständige Smartphone-Nutzung auch schon zuzutrauen ist. Sie sollten sich dabei überlegen, zu welchem Zweck Ihre Tochter das Smartphone haben möchte. Will sie es, weil angeblich alle anderen in der Klasse auch bereits eins besitzen? Oder hat Ihre Tochter einen langen Schulweg, den sie alleine geht und ist die telefonische Erreichbarkeit dabei einfach wichtig? Für manche Kinder ist es auch wichtig, ein eigenes Smartphone zu haben, weil sie so flexiblen Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil haben können. Sie sehen, es gibt also ganz unterschiedliche Gründe für Eltern und Kinder. Überlegen Sie, was auf Ihre Situation zutrifft und wofür Ihre Tochter das Smartphone in erster Linie benutzen möchte. Ausgeschlossen ist es grundsätzlich nicht. Wenn Sie sich dafür entscheiden, rate ich Ihnen, sich mit Ihrer Tochter hinzusetzen und das Gerät genau anzuschauen. Ein Smartphone ist ein internetfähiges Gerät mit vielen Möglichkeiten, nicht alle davon braucht Ihre achtjährige Tochter. Nehmen Sie also Sicherheitseinstellungen am Smartphone vor, In-App-Käufe oder ungewollte Downloads können Sie verhindern, indem Sie den entsprechenden App-Store auch mit einem Passwort schützen. Achten Sie generell immer auch auf die Altersfreigaben von Apps und vereinbaren Sie vor allem auch Regeln zur Nutzung mit Ihrer Tochter. Das ist gerade im Alter von acht Jahren noch sehr wichtig. Also zu welchen Zeiten oder in welchen Situationen sollte es nicht benutzt werden. Viele weitere Informationen, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung weiterhelfen können, finden Sie auch auf dem Elternguide online.